Hey Leute und herzlich willkommen bei Mafly Gaming Heute mit ein ganz neues Display Wir spielen die kunde Beta, also die Founders Beta von Finsara Das ist ein MnU RPG, große von Aeria Games Wir betreten den Server und erstellen einen Schar Soweit ich weiß, kann man hier alle Klassen spielen, das heißt... Hm, oder nicht? Ich weiß gar nicht, naja egal, auf jeden Fall, das sieht man mir am meisten, ähm, ja, männlich hier kann man gar nicht so viel Aussehen machen oder was? Ach, das ist noch freischaltbar. Ah, ich verstehe, okay, nein, ich verstehe nicht ganz, aber gehen wir mal auf weiter. Also, mir was Gutes gibt. So, jetzt den wir aus wie so ein richtiger Pirat. Hahaha. Ha, ha. Wo müssen wir den Namen eingeben? Ach, hier unten, ich bin blind. Ich muss einfach mal mal Fly. Das wird sowas von verfügbar sein. Ich meine, das ist die Beta. Also hier spielen vielleicht maximal 200 Leute. In Japanisch oder Englisch. Japanisch oder Englisch. Ich denke mal Englisch, Kiva. Ich <ihtilion highly loro> <Der>, genau. Die stimme nehme Crafting Was für Crafting Wow, rare drauf, hm So, eine Vorschau. Ja, dann mal rein in das Geschirr. Kara, auch jetzt wollte ich es zu Ende auch oh, ein Video. <lacht> <lacht> Ich sehe gerade, die haben das auf Japanisch gelassen, den, die Stimme, damit das halt mehr Anime-Feeling macht. Das Schiff kommt so auf der Insel daneben. Hm. Ja, ja, ja, ja annehmen tägliche events cool komme ich das direkt keine ahnung Kann man noch mit der maus laufen okay da muss ich aber etwas ändern eine Scheiß Maustaste von mir ist nämlich. auf oh nein, das passt. Fina nimmt den Brief als sie und unterschreibt. Sagte sie, du bist also Marfly. Und dem mein Vater mir erzählt hat, richtig? Du siehst noch jung aus. Natürlich bin ich jung. Ich kann an deiner Kleidung sehen, dass du schon das eine oder andere ab erlebt hast. Ich heiße Fina. Und ich möchte in den nächsten Tagen so viel wie möglich von dir lernen. Fina sieht dich mit einem breiten Lächeln an. Oh, die flirte delt mit mir. Alles klar. Auf also sei, ich weiß, dass du wegen dieser ätzenden Wölfe hier bist. Aber ein Teil meiner Mission, deiner Mission ist auch, mich zu so beschützen, richtig? Sagt Fina mit einem lauern in der Stimme. Du zuckst mit den Schultern und versicherst ihr, dass du deiner Aufgabe bewusst bist, und in guten Händen ist. Hihi, <lacht> Dann ist er gut, sagt Fiena. sagt fina zufrieden. Warum hört man hier keinen Zaun? Könnte es nicht vorlesen, Alter. Aber kann ich mal deine Waffe sehen? Finas Blick richtet sich auf die Waffe an der Seite. Verstehe nicht, mich nicht falsch. Ich weiß, dass ich jung bin. Na, ich Es ist nur. Ich wollte schon immer ein Schütze sein und Besamshafen für ein Leben als Abenteuerin verlassen. Finanzit dich erwartet voll an dir die ihre Waffe zu zeigen kann wohl keinen großen Schaden anrichten, oder? Öffne den doch mit B und rüste deine Waffe. Ach, ich habe die ja nicht mal ausgerüstet, was ist denn hier los? Ah, da hast du mal eine tolle Waffe. Du holst deine Waffe hervor, die dir schon lange treue Dienste leistet und erinnerst viele an, dass es kein Spielzeug ist. Wow, so eine möchte ich auch haben. Fina streckt ihre Hand nach der Waffe aus. Du wehrst sie ab und erinnerst sie daran, dass es sich um eine tödliche Waffe handelt und dies unter keinen Umständen anrühren. Was habe ich da gesagt? <lacht> sie soll, meinte ich natürlich. Schon gut, ich gucke nur, sagt Fina. Die dein Getue etwas übertrieben findet. Ähm, finde... Okay, ich muss mich jetzt bei der Bürgermeisterin oh laber mich nicht voll Mann. halt die Schnauzeide so ach das hat auto -Warp. nicht schlecht <lacht> ゆー、 Oh nein, die Wolf. Wolf haben die süßen Tiere verjagt. Ähm. So, ey. Man muss das ist ein. Wolf. Kann ich viele zurück die Spam. Oh mein Gott, was? Der bereitet sich vor. Ah, meine Scheiß. Doch ich muss die Steuerung umändern. The fuck man? Problem ist, dass eine Taste von meine Maus kaputt ist. Ich kann jetzt gerade nicht richtig kämpfen, Mann. Diese dieser scheiß Taste, weil ich den Kampf brauchen würde. Oh, so ein Glück. Oh, was passiert mir jetzt? Oh, ich klicke ihn auf Nase. <lacht> Easy, würde ich sagen. Okay, dann jetzt erstmal die Schwerung ändern. Ähm System. Aber tasten. Ich möchte die andere Maustaste benutzen. Kann ich hier nicht auf die andere Maustaste umstellen. Das ist ja ernst? Hallo, ihr wollt mich doch verarschen, Mann. Warum kann ich nicht einstellen, dass ich mit der anderen Maustaste die Aktion mache? Das geht in jedem Scheißspiel, nur hier nicht oder was. Und das wird nerven. Wie schlecht denn die Steuerung am besten oben? Um? Ach, dann gewöhne ich mich einfach dran. Wow, du hast was hast gelernt? Beeindruckend. Fina ist verblüfft von deinen Kampfkünsten. Unter Fina's bewunderten Blick. Glaubst du dir Staub von den Kampf aus der Kleidung und klärst ihr den Ultima Skill? Ultima Skill ist eine werkvolle Technik, die mit einem Angriff seinen großen Schaden und Gegner anrichtet. Du musst jedoch SP sammeln, um um den Skill ausführen zu können. Das Sammeln von SP ist nicht schwierig. Immer wenn du deinen Skill in einen Kampf anwendest, sammelst du Punkte. Wenn nur genügend SP vorhanden sind, wird angezeigt, dass der Ultima, Ultima Skill benutzen wird nutzt werden kann der ist äh, was okay wenn die anwendung des die anwendung des ultimas geht ist leicht ich drücke die vorgestellte w so okay mit wem mache ich den also nachdem fina diese Einführung in Kampf gegeben hast sieht sie dich dankbar an. gerne doch das ist toll, mit ein bisschen Übung kann ich also wirklich ein Abenteuer werden, sagt Fina fröhlich. Du versuchst Fina auf den Teppich zu halten, indem du mir sagst, dass Ultima Skills nicht nur Übung, sondern auch ein gewisses Talent erfordert. Pa, ha, ich habe tonnenweise Talent. Ab jetzt werde ich üben und dann bereise ich die ganze Welt. Auf geht's mal, weil wir müssen uns noch über die Brücke da vorne. Dann sind wir da. Als Fina fröhlich voran hüpft, schwingst du dich zu einem Lächeln siehst deine Kleidungsrechnung vorgesehen. allerdings hast du plötzlich ein gutes Gefühl mit das sich mit jedem Schritt weiter ausbreitet okay ich habe ein schlechtes Gefühl alter ist sie langsam Mann ich gut bin. ich nicht 私 Oh, da bricht ein Kampf aus. Dann gehe ich mal den Tag kurz retten. 聖騎士の一人 には9人目 <スタッフ><スタッフ><スタッフ><スタッフ> Okay, ich soll nicht angreifen, denke ich mal. Aber ich kann hier einfach rumstehen. Ja, no. Oh shit, jetzt kommt er. Noch ein ausweichen. Trifft er mich überhaupt? Schlägt er mich? Okay, doch, der versucht mich zu treffen. Warum kämpfe ich eigentlich von oben, Alter? So wow. sehr easy lauf doch! kommt jemand Gott ist die Störung behindert wenn du so spielst denkt den Scheiß drauf macht eh keinen Damage lol ist das ein Bug oder was? Ich glaube, ich würde ihm einen Ultima-Skill geben Doch nicht Oh, was geht da noch ab? Ey, der bekommt auch Maul von den Ich dachte, er hat so einen fetten Mega-Hammer, Alter das büro oder was? Augenblick der Dead Action hier auch noch am Start. I don't sag ich noch kommen jetzt ähm, du wachst auf und hast keine ahnung wie lange du geschlafen hast. ein pochender schmerz breitet sich in deinen schläfen aus du richtest dich im bett auf und findest dich in einem unbekannten raum wieder während du dich umsetzt entdeckst du dass deine kleidung neben der liegen so schnell wie möglich siehst du dich an und als zur tür am Schritt aus der Tür bietet sich den Anblick einer lebendigen Stadt. Plötzlich merkst du, dass dich jemand anstarrt. Mach Fly, du bist wach? Die Unbekannte spricht, der, die mit dir spricht, scheint eine Pflegerin zu sein. Sie wird überrascht, dich hier zu sehen. Oh, entschuldige, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Annie. Oder Annie. Äh, die stadtrangschwester Bürgermeister Wilhelm. Äh Wilhelm. <lacht> Warte mich ein Auge auf dich zu haben. So, dann sprechen wir mit der Alten. Du warst einige Tage im Koma, die Tochter des Bürgermeisters und du ihr wurdet vom vorbeikommenden Fischer bewusst auf einer Insel gefunden. Ich bin auch schon früh aufgewacht, sie hat dem Bürgermeister Willem erzählt, was passiert ist. Darum wurdest du hierher gebracht, um die bestmögliche Behandlung zu erhalten. Juhu! jeder macht sich hier sorgen um dich und oh, das steht gar nicht hier das Lava, ich dachte wie geht es dir jetzt alles in ordnung annie, annie mustert die von oben bis unten du dankst Annie für ihre fürsorge und versuchst dich ein wenig zu strecken alles scheint bestens zu sein während, während da nicht die pochenden kopfschmerzen er plötzlich einfach durchstreift deine gedanken wissen was auf der ende passiert ist kommst du nicht umhin dir Sorgen um Finas zu machen, also sagst du Annie, dass du gerne mit dem Bürgermeister sprechen möchtest. So, und damit beende ich auch die heutige Folge. Ähm, ihr dürft gerne ein Abo da lassen, morgen gibt es eine weitere Folge, bzw. morgen gibt es sogar zwei Folgen. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt, haut rein, ciao, bis morgen.